Seit über 25 Jahren organisiert die Kinderhilfe Litauen praktisch jedes Jahr einen Geschenke- und Hilfskonvoi für behinderte Kinder in Kaunas. Eva Klingenberg leitet das Projekt in zweiter Generation. Normalerweise würde sie jetzt schon tief in den Reisevorbereitungen stecken. 2020 läuft aber auch hier alles etwas anders. Wir hatten so gehofft, dass wir trotz dieses Wahnsinns in der Welt unseren Transport in gewohnter Form durchführen können. Leider hat es nicht geklappt, aber wir haben eine wunderbare Alternative gefunden. Wir sammeln gerade wieder Geldspenden, um das Geld an unsere Freunde in Litauen vor Ort zu überweisen. Dort werden dann schöne Sachen eingekauft, Weihnachtstüten befüllt, ganz Corona-konform übergeben. Und aus Schrobenhausen kommt als besonderer Gruß äh, wunderbar gestaltete Weihnachtskarten. Die sammelt Eva Klingenberg in diesen Tagen in Schulen und Kindergärten in der ganzen Region ein. Mühlried, Gachenbach, Weilach, Schildberg und nicht zu vergessen an der Maria-Wart-Realschule in Schrobenhausen. Hier geht auch ihre Tochter zur Schule und hat im Vorfeld schon einmal Motivationsarbeit geleistet. Ihr Großvater ist damals selbst bei einer Gastfamilie in Litauen aufgewachsen. Seine Geschichte und die über die Erfahrungen der Litauenhilfe in Kaunas haben ihre Klassenkameradinnen bewegt. Es waren zwei Reaktionen. Es waren als erstes Erschütterung, dass es denen dort so schlecht ging. Und zweitens war die Reaktion, dass sie es toll fanden, dass wir das machen und dass sie das sofort unterstützen wollten. Wir spenden da Tüten. Jahr und ähm, mit Kuscheltieren, Radiergummi und so zum Spielen. Denen geht es ganz schlecht. Die, ähm, sie haben keine richtige Schule. Die, denen fehlen die Materialien und die brauchen Hilfe von uns. Ich würde da hinfahren und eigentlich je, jeden einmal umarmen, dass er wieder gesund wird. Johanna würde sofort nach Kaunas mitfahren, versichert sie. Das ist heuer leider nicht möglich. Eva Klingenberg wird es demnächst trotzdem nicht langweilig. Also wir sammeln bis Ende November, damit die Post auch wirklich genug Zeit hat, die Karten rechtzeitig nach Litauen zu bringen. Nach Kaunas zum Beispiel kommen 160, auch noch mit 160 kleinen Stofftieren, die ich vor kurzem noch geschenkt bekommen habe. Und dann werden die dort im Rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier verteilt. Mehr über die Kinderhilfe Litauen und darüber, wie sie Ihnen helfen können, finden Sie unter Kinderhilfe-litauen.de.